Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 mit mir, dem HQ. Folge 12 ist angesagt. Wir müssen zur Taverne zum, am Scheideweg gehen. Letzte Folge haben wir noch ein paar Wildhunde geschlachtet. Ich glaube, das war letzte Folge. Ich hoffe, das habe ich nicht Screen gemacht. Denke ich aber mal nicht. So, und wir müssen jetzt Siri suchen. Und in diesem Dorf hier hinten in der Taverne nach Siri fragen. Einmal noch kurz vorher. Ich habe einen Mod installiert. Ich weiß, Mod hören nicht hört man nicht gerne, aber in diesem Mod, das ist der Random Encounters Mod, den packe ich wahrscheinlich in die Beschreibung, wenn ich ihn nicht vergesse. Wenn schon, dann einfach einen Kommentar la lassen, dann füge ich das nachträglich ein. In diesem Mod geht es darum, hier können Random irgendwelche Greifen in der Luft rumfliegen. Wenn ich diese sehe, werden die mich höchstwahrscheinlich angreifen und ich kann gegen die kämpfen. Dies passiert nicht normalerweise oder ja, das habe ich jetzt durch diesen Motto hinzugefügt, das heißt, dass hier noch ein bisschen mehr Action reinkommt, zwischendurch. Das wird nicht oft passieren, aber wenn wir Glück haben, dann passiert das in den nächsten zwei Sekunden. Nein, wir haben kein Glück. Okay, gut. Ähm, normal würde das halt nicht passieren. Normal könnte man hier jede Quest machen und ab und zu in, in, in einer Quest würde wahrscheinlich ein Greif kommen. Aber ich habe jetzt gemacht, dass vielleicht jede fünf, sechs, sieben Stunden mal einfach so ein Greif kommt. Muss, muss... What the fuck äh, muss auch nicht ein Greif sein, kann auch irgendein Monster, was am Land rumläuft sein. Wir fangen jetzt direkt mal an. Geht zur Taverne am Scheideweg. Langsam, langsam. So, okay, was, was? Ich, ich habe keine. Und hier, hier, hängen auch schon überall Leichen rum und das, die, das Dorf ist Lang anscheinend langsam. verbrannt. Ich habe keine Komm, Ahnung, auf, wo ich weg, hier bin. Weg. Ich gehe mal gucken. Hier ist wieder so ein Moorhodd, da kann ich weiter ja diese Fragezeichen auf der Map finden wahrscheinlich. Okay, hier ist anscheinend was sehr schlimmes passiert. Dann greifen beide scheidlich an. Einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Unsere Jungs wollten das sich ergeben. Der der Doch die Schwarzen okay. machten keine Gefangenen. Warte mal, wie wo, wo muss ich denn hin? Oh, ich muss ganz schön weit. Ja, dann dann hole ich doch mal Blitze. Ich dachte, ich wäre schon in dem Dorf. Hier ist anscheinend irgendwie alles verwüstet worden. Kann durch den Krieg sein, bis jetzt haben wir keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, was die uns in der Taverne mitteilen. Was ist hier? Da können wir auch später nochmal gucken. Aber jetzt möchte ich wirklich erstmal zur Taverne, weil jetzt Siri ist mir schon wichtig, you know? Langsam... Okay, okay, okay, dem, dem helfen wir kurz. Das sieht, das sieht das sieht, nicht schön aus. Ich komme! Äh, erstmal die Knie, dann alle verbrennen und draufprügeln. Okay. Okay, das war's auch schon. Na du, alles gut, hab dich gerettet, ne? Mach mich los, bevor die Nächsten kommen! Um die Bitte? werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division. Maribor. Weit weg von deiner Armee. Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder. Fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Ähm, Ich bin nicht los. Ich helfe dir nicht. Doch klar, wir bitten ihn einfach mal los. Ich will allem helfen, was geht. Also machen wir das auch. Gut. Ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ach Quatsch! Ich bin ein netter Hexer. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech. Dann muss ich durch. <lacht> danke, Hexer. Möge es dir wohlergehen. Also ich bin netter Hexer, ich weiß nicht, was für Spieler du sonst hier noch in deiner Runde hier hattest, aber ich helfe dir Mag ja sein, dass andere dir nicht helfen, aber ich helfe So, wieder Monsterzahn und Ertrunken Zunge. okay, hier mal kurz alles mitnehmen Schöllkraut Was hängt hier noch im Wasser rum? Kreuzdorn, okay, können wir vielleicht für den nächsten greifen, oder? Also ich weiß ja nicht Dann einmal Blutmoos, wofür auch immer das ist Hier ist wahrscheinlich noch mehr Kreuzdorn, das nehme ich einfach mal mit Ja, genau Okay, dann hätten wir jetzt wieder zwei und eins brauche ich ja für für'n Greifen, also... So selten ist es ja gar nicht, so wie es ausschaut. Okay, Plätze, wir können weiter, ich habe meine Mission erfüllt. Zwar nur 25 EEP, aber zumindest können wir jedem helfen, ne? So sieht's aus. Es sind noch viel mehr Ertrunkene, warum, warum sind hier so viele Ertrunkene? Das sieht irgendwie alles total runtergekommen ich da aus da ich ihn Ja, moin, alles gut, Alter? Dann nicht, hi Wildschwein Nicht Wildschwein Ich bin ein vielbeschäftigter Mann Ja, merke ich, merke ich, merke ich Okay, hi Leute Äh, warte, ich muss hier gar nicht hin Doch, frag in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? <lacht> Bist du Hendrik? Was kannst du über, die, über diese Gegend sagen? Okay. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temerians oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Huh? Bist du Hendrik? Ja, komm. Das ist es ähnlich. Eh Der sieht nicht nach einem aus. Nicht nach Hendrik aus. Der sieht eher nach einem Peter aus. Was? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Ja, dann, dann, leb wohl. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Ey, die sind ja komplett durch, aber beide, nicht nur er. Was ist denn los da? So, ich kann vielleicht mal den Tavernwirt fragen. Alles gut bei dir? Ich suche Vielleicht jemanden. kannst du mir helfen. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Schwinden. Zur Hintertür raus. Oh, gibt's jetzt schon wieder so eine billige Kneipenschlägerei oder was? Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig, erwartest du Besuch. Bin doch nicht fertig, Aldi. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wird. Wodka! Wer ist das? Sieht, Sieht so aus. Wie ein Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar. Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Hau ab oder stirb, ich bin ein Hexer. Etwas Schnaps? Etwas Schnaps, komm, ja, komm. Wie wäre wenn ich gut. euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Geht dich nichts an, ich gehe noch, noch. Ja, geht dich nicht erst nichts an. Sehe ich das nur so oder geht dich das einen Scheißdreck an? <lacht> er ist so komplett ich nett hab und jetzt dich wohl geil. Hast du nicht? Er hat dich beleidigt. Dann muss ich ihn wohl töten. Okay, dann geht's los, Mann. Jetzt du traust dich? Alle zusammen, jetzt! Weiter, weiter, Ihr traut euch? Bringen wir's zu Ende. Komm! Oh, zwei mit einem Schlag! Und den anderen habe ich durchtrennt, okay. Das war ja mal, ne? Meisterleistung. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf... Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo Alles ist Hendrik? Klar. Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Äh, ah, was du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke. Wird. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Alles klar. Suche in Heidefelde in nach dem Agenten namens Hendrik. Aber zuvor... Wo sind die Körper hin? Was ist denn los? Alles magier hier, nicht nur ich. Uh. Gucken, was die können. Wahrscheinlich gar nichts. Die sind schlecht. Okay. Stumpfe Ball ist natürlich besser als meine Stahlwaffe. Das freut mich. Ab Stufe 4 kann ich das sogar dann tatsächlich nehmen. Okay. Und diese Hosen verkaufe ich doch direkt mal bei dem Taver bei dem Tavernwirt, oder nicht? Lohnt sich doch, wenn ich eh mal gerade mal hier bin. Noch einer. Alter, ich töte dich. Mal das jetzt suchen. Ähm. Krass, verlieren wir die Nerven. Oh Gott, er macht ja Schaden. Tschüss. Wie, wie ist denn der jetzt gerade hier reingekommen? Gehen's alle im Dorf auf mich los, oder wie ein Hemd? Zeig mal her, das Hemd. Nee, lass mal. Aber danke. Okay, dann gehen wir mal, obwohl, oh, nee, ich wollte ja noch hm, mit ihm reden. Äh, und zwar... Der Baron. Äh, äh, äh, äh, etwas trinken wäre nicht etwas schlecht. Trinken wäre recht. Wobei, dann nehme ich mir nicht mal trinken. Hast. Dann nehme ich mir... Dein Geld. Indem ich... Das Unverkäufliche verkaufe. Okay, dann, dann kann ich es anscheinend auf den Boden werfen, weil es mir eh nichts nee, bringt. Boah. Habe ich das richtig verstanden? Also, I. Unverkäuflich... Ich probiere das nochmal bei anderen Händlern. kann ja sein, dass der hier, dass der das nur nicht nimmt. So. Also. Boah, es gehen halt echt jetzt alle auf mich los. Okay. Aber einfach mit einer Zehner-Combo mit kriegen wir seinen Kopf ab und alles ist gut. Aber jetzt gehen anscheinend gerade echt alle auf uns los, das ist überhaupt nicht gut. Dann kann ich mir auch alles klauen oder nicht. Komm, wir klauen uns alles. Ne, das geht nicht. Cool. Kann ich auf diese Pferde drauf? Auch nicht. Ich kann ja nichts machen hier. Da komm mal her, Plötze. Dich erkenne ich immer wieder. So, dann gehen wir mal. Wo ist das denn? Warum ist denn das alles hier so weit weg? So, falls wir jetzt auf dem Weg irgendwas finden, können wir ja dann dahin erstmal, ne? Also, äh, falls ich irgendwo eine Quest sehe, dann können wir die Quest erstmal machen, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Und ich nehme mal ganz kurz mein Brot, wenn ich noch irgendwas habe. Ah, oh, Bratapfel. So, damit ich meine, meine Vitalität auch wieder auffülle. Bzw. meine HP. Äh, Wo reiten wir denn hier schon wieder her? Was ist das denn für ein Weg? Die haben halt nicht mal richtige Wege zwischen ihren Städten. Das ist so schrecklich. Von den kranken, Oder warte... Ey. Was macht ihr hier? Egal. Äh, kann das sein, dass die Leute, die mich gerade angegriffen haben, dass das irgendwie äh, von dem Random Encounters Mod kommt? Dass sie mich normalerweise nicht angegriffen hätten? Das wäre natürlich echt cool. Dann freue ich mich auf den... Dann freue ich mich auf den ersten Greifen, was... Ich probier's mal aus. Kann ja sein, dass die mich jetzt auch angreifen. Was sind das für Leute hier gewesen? Moin, Leute. Was macht ihr hier? Was, was ist passiert? Ja, das ist es. Das ist cool. Okay, okay, okay. Okay. Okay. okay. Okay, das ist doch nicht so ganz cool. Aber egal, das macht auf jeden Fall Spaß. Weil man so ein bisschen mehr Action hat hier. Leute! So, einer ist tot. Okay, okay, jetzt noch die anderen. Okay, aber ich bin auch gleich tot. So, du brennst. Jetzt kann ich dich ganz einfach aus dem Leben nehmen. Dachte ich. Aber anscheinend seid ihr nicht so ganz dumm. Boah, was seid denn ihr für Leute? Ey, was hast du denn für eine Rüstung an, mein Freund? Dich kann man ja gar nicht hinlegen. So. Komm her. Jetzt du auch noch. Mach ich einmal dein Schild kaputt. Dann, dann flambiere ich dich einmal und schon bist du weg. Ey, wie soll ich dich denn machen? Komm, greif an. Okay, dann mache ich mal was anderes. Dann mache ich mal jeden. Nein, äh... Gedankenbeeinflussung. Sobald es aufgeladen ist, versuche ich den mal. Ja, komm her. Das tut weh. Dann mache ich mal einfach den hier. Und schon hab ich dich. <lacht> Okay. Okay, habe ich dich doch noch nicht komplett. Oh. Oh. Gerald, du bist ja... Du bist ja ein Künstler. Okay, das, das macht Spaß. Jetzt hat man auch mal unterwegs ein bisschen was zu tun, falls hier mal was passiert. Okay. Schön. Ist natürlich nicht ganz normal, aber ganz im Ernst... Das ist nur echter. Die sind hier gerade im Krieg und ich kann hier Leute töten, wie ich will klingt nicht so gut, wie ich das gesagt habe, ich weiß. Aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Deren Waffen sind echt teuer. Ja. Ob ich das durchlegen gehen lassen kann. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Beziehungsweise ich mach mal ein Foto hiervon. <lacht> äh, wie mache ich das so? So. Mal gucken, ob ich daraus ein schickes Thumbnail basteln kann. <lacht> Und jetzt gehen wir mal weiter nach Heidfelde. Also das, das war ja auch ziemlich weit entfernt. Ähm. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Das hier oh, das sieht aus wie ein Greifennest, oder? Kann das sein? Aber dann war hier schon lange keiner mehr, aber das sieht so aus. Dieser glatte Hügel hier oben. Egal, dann gehen wir einfach mal weiter bis in die Stadt. Oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Und gucken mal, was uns da erwartet. Sind ja nicht mehr so viele Fuß. Und es regnet auch gerade. Das ist auch nicht so schön. Okay, ein kleines Dorf. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Da hinten sind noch Nebel. mehr. Ne, das sind Wax oder so. Nee, tollwütige Hunde. Ja, euch kann ich aber echt leicht nehmen. Da glaube ich einfach drauf, die ganze Links Links Bam und schon habe ich euch irgendwann. Oh Gott, okay, jetzt habe ich's. So, hi, bist du Hendrik? Geh weg, lass mich zufrieden, wer immer du bist, verschwinde. Er legt sie aber freiwillig auf dem Boden, so mache ich das auch ja, immer. Beruhige dich, es ist vorbei. Ja, alles vorbei, alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie.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 Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie, dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Oh. Einfach großartig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Oh Gott, okay. Oh. Ähm... Was soll ich dazu sagen? Erstmal, erstmal nehme ich mir hier das Fleisch, würde ich sagen, ja. Hundettag. Was habe ich hier noch rumliegen? Roses Fleisch und. Ja, das ist doch, das ist so Protein. Kannst du euch auch hier rumliegen lassen? Das ist wirklich... Oh, oh, ich warte mal, ich kann hier alles plündern. Zumindest ein bisschen. Dann gucken wir uns noch mal um. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Ja, was war das das, das ich habe immer noch keine Ahnung, ich habe das am Anfang äh in seinem in äh Geralts Traum gesehen. Da war auch dieser Typ mit der Maske, dieses skelettartige Teil. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Okay, aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder interessant hier die Geschichten zu hören. Ähm, wenn ihr wissen wollt, dann guckt doch bitte... Warte, Nein, nicht bitte. Dann guckt doch einfach die nächste Folge, wahrscheinlich wieder morgen 16 Uhr, auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen wunderschönen Tag euch allen noch. Bis denn, euer Hikyu.